Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr eure FPS in Fortnite oder auch in anderen Spielen um einiges verbessern könnt. Und fangen wir mal an. Als erstes starten wir mit den Nvidia System Settings. Dort könnt ihr was einstellen, damit euch euer Game besser lädt und gebündelt ist. So macht ihr das. Drückt rechtsklick drück, drück auf den Desktop, in die Nvidia Systemsteuerung. Geht ganz kurz. Das hasse ich, wenn ich ein Video mache. Dauert fünf Jahre. Dann geht ihr auf 3D-Einstellung verwalten. Geht runter auf Modus für geringe Latenz. Stellt auf Ultra und tut das Speichern. Das macht man am besten mit einer NVIDIA GTX oder einer RTX. Da die Einstellung bündelt eigentlich nur eure eure Daten und ver verbessert sie damit und kommen wir nun zum zweiten Tipp und da sind wir beim zweiten Tipp. Dieser P Tipp geht für PC und PS4 also, und zwar müsst ihr eure Replays äh, im Creative Mode im normalen Modus überall deaktivieren da Nvidia, Sh Nvidia Shadowplay zum Beispiel oder bei der PS4 der Clip Modus um einiges besser ist als die Replays. Weil euer, euer PC braucht sehr viel Leistung, um alle eure Daten da zu komprimieren, um die Perspektive von jedem Spieler aufzunehmen. Und wie er das macht, zeige ich euch jetzt. Huch, ihr wart aber lange weg. So. Hat euch der Tipp gefallen? Ja, gut, war intelligent, oder? Und für den dritten Tipp, installiert Fortnite auf einer SSD. Wenn ihr keine SSD habt, legt euch eine SSD zu. Die ist sehr stark für euren PC und kann dadurch ein starkes ähm, Hardware-Upgrade für euch sein. Ich habe mir auch selbst eine SSD gekauft, als ich gemerkt habe, mein PC lässt langsam nach. Mittlerweile habe ich auch wiederum einen neuen PC. Aber wenn ihr Fortnite auf eure SSD ladet, kann es viel besser eure FPS bündeln und alles. Und dafür müsst ihr Fortnite nochmal deinstallieren. Dann ladet ihr das runter, drückt auf diese drei Punkte rechts und wählt eure SSD aus, die ihr eingebaut habt. Günstige SSD... SSDs fangen schon ab 30 Euro an. Meine SSD von Samsung, kann ich euch unten mal verlinken in der Videobeschreibung, hat, hat damals 75 Euro, glaube ich, gekostet, aber jetzt bestimmt nicht mehr. Und kommen wir jetzt zum vierten Tipp. So, beim vierten Tipp, reinstalliert Fortnite am besten. Da Fortnite, wenn ihr es schon lange installiert habt, sehr viele Daten ansammelt. Lernen, und dadurch euer Speicher sehr schnell zumüllt. Bei einer Reinstallation werden die Dat alten Daten gelöscht und euer PC macht Platz für neue Daten. Wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. So, beim fünften Tipp, spielt am besten Stretch oder stellt eure resolution höher, runter. Viele Freunde von mir hat, haben die Probleme, dass sie FPS-Probleme haben und alles. Dann frage ich sie, ja, was hast du denn für Graphics-Settings und dann sagen sie mir, alles auf episch. So, wenn ihr alles auf episch habt, es sieht aus wie in real, gefühlt wie in real. Ihr könnt, braucht euch nicht wundern, dass euer PC das nicht schafft, wenn ihr nicht gerade, keine Ahnung, Monte seid oder so und gefühlt eine Million Euro für einen PC ausgibt, Papa. Und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. mein letzter Tipp, den ich persönlich am besten finde, der mir am besten geholfen hat, zeige ich euch. Drückt ihr hier auf die Einstellung, geht in die Einstellung, geht kurz. Drückt auf Spielen runter auf Spielemodus, auf die Grafikeinstellung und bei durchsuchen, da fügt ihr all eure Games rein, die ihr sucht, äh, die ihr gerne zockt. Da braucht ihr nicht nur Fortnite reinmachen, da könnt ihr eure Best eure Lieblingsspieler reinmachen, bei denen ihr mehr FPS braucht. Dann drückt ihr auf Option dann auf Hohe Leistung und drückt auf Speichern. habe ich jetzt vorhin weggemacht, um es euch besser zu zeigen. Ich es kurz wieder ran. So. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, wenn euer PC jetzt nicht besser ist, dann würde ich an eurer Stelle mit einem ähm, RAM-Update anfangen. Denn wenn ihr zum Beispiel 8 GB habt, 16 GB sind schon wieder um das Doppelte von um doppelter Leistung. Das ist das Einzige, was logisch ist. Also, überlegt euch, ob ihr euer Setup mal upgraden solltet. Ja. Mein Setup findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung, schaut gerne dort vorbei, lasst mir ein Like da und einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Viel Spaß, ciao.